Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ähm, Im letzten Video haben wir uns ja mit der Thematik beschäftigt, was mit der Wirtschaftskrise, Finanzkrise jetzt passieren wird, was kommen wird und welche Möglichkeiten der Förderung es in diesem Rahmen gibt. Und jetzt in diesem Video möchte ich ein bisschen näher auf die Thematik eingehen, warum ihr nochmal als Amazon-Händler doppelt profitieren könnt und welche Möglichkeiten und Wege, euch da wirklich zur Verfügung stehen. Und gerade als Amazon-Händler habt ihr wirklich viele Möglichkeiten, die stationäre Händler andere Branchen einfach nicht haben. Ne? Es gibt allerdings ein paar Voraussetzungen, die natürlich dafür gegeben werden sein müssen. Und das sind natürlich ein paar ganz einfache Dinge, die man grundsätzlich beherrschen sollte, die grundsätzlich vorhanden sein sollten. Und das fängt ganz klar bei der Positionierung an. Ne? Das heißt, der erste Step, ja, schaut euch mal eure Artikel an und guckt euch eure Konkurrenz an und schaut mal, ob eure Artikel konkurrenzfähig sind. Entweder über einen Preis, besseres Produkt, bessere Qualität, irgendwas dazugegeben. Habt ihr irgendetwas, was den äh, Markt catcht, was den Konkurrenten nicht habt? Das ist einer der wichtigsten Punkte, die ihr jetzt haben solltet und wenn nicht, setzt sie direkt um. Ja? Das heißt, das USP ist jetzt wirklich A und O. Und ihr solltet euch wirklich darauf fokussieren, einen USP für eure Artikel zu entwickeln. Der zweite Step ist einfach Markenbildung. Das hatte ich schon mehrfach in Videos gesagt, was aber komplett meiner Meinung nach noch nicht wirklich umgesetzt wird. Meldet eure Marke jetzt an, macht EBC, nutzt die Markenvorteile von Amazon, macht Sponsored Headline-Ads, macht Product-Display-Ads und all diese Sachen, weil die helfen euch einfach, gegen den Markt durchzusetzen. Und jetzt, wo der Markt ein bisschen voller wird, weil die stationären Händler kommen, die vielleicht einfach so noch nicht so beherrschen, ne? oder vielleicht, weil, weil einfach mehr Händler, sage ich mal, in den digitalen Bereich gehen, auch gehen müssen natürlich, logischerweise, ne? ist es einfach super wichtig, einfach herauszustechen über eine gute Marke. Jemand, der euer Produkt sieht, der muss direkt die Marke mit eurem Artikel suggerieren und wissen, ihr habt auch noch andere Artikel eventuell in diesem Bereich, die wirklich fokussiert euch darauf, das Ganze so umzusetzen. Markenbildung. Und jetzt kommt ein Ding, das ich noch gar nicht gesagt habe bisher im Videos und ist das Ding, was euch jetzt in dieser Zeit wirklich helfen kann. Guckt euch eure Artikel an, die ihr habt und bringt mehr Varianten raus. Warum ist das jetzt so wichtig? Weil wenn ihr neue Artikel jetzt platziert, ist es immer ein bisschen schwieriger, einen Artikel neu zu, äh, rauszubringen, ähm, zu platzieren, ist immer schwieriger als Varianten zu bringen. Die Leute wollen aber jetzt vielleicht mehr Auswahl haben, wie sie sie im stationären Handel eventuell auch haben oder so. Das heißt, angenommen, ihr verkauft jetzt irgendwelche Edelstahlbehälter, dann bringt ihr ihnen fünf verschiedene Farben raus. Ja? Angenommen, ihr habt den gleichen Lieferanten, ihr habt nicht viel mehr Aufwand, ihr habt Tischtennisschläger oder so. ja, Dann bringt ihr ihnen drei verschiedene Varianten raus oder so. Einmal Soft, Hard. Mittel, was weiß ich, habt ihr Kissen in verschiedenen Größen, habt ihr Decken in verschiedenen Größen oder so. Jetzt ist die richtige Zeit, eure Varianten weiterzuentwickeln und euren Umsatz dort zu steigern. Ganz wichtiger Punkt, den habe ich auch selber aus äh, von usa hinland, die da gerade in der Thematik drin sind, die sagen, ganz ehrlich, ich habe meine platzierten Artikel, ich fokussiere mich auf diese Artikel und werde diese weiter pushen und es funktioniert so gut einfach. Varianten werden gerade so gut angenommen, obwohl es vor Monaten etwas schwieriger, Artikel mit Varianten immer herauszubringen. Aber momentan ist der richtige Zeitpunkt, um eure Artikelportfolio durch erweiterte Asins ECC herauszubringen, die in eurem gleichen Bereich sind. Was natürlich in Kombination mit der Markenbildung dazu führt, dass vielleicht irgendwann in der Autosuggest-Suche dann zum Beispiel jemand Kissen eingibt und eure Marke dahinter und dann nur eure Artikel angezeigt bekommt, weil ihr da 6, 7, 8, 10 Varianten habt vom gleichen Artikel, ihr kriegt bessere E-Cars, ihr habt besseren Kontakt mit den Herstellern, also super viele Vorteile. Versucht das zu nutzen, einfach ähnliche Produkte in euren Bereichen herauszubringen und diese dann weiterzuentwickeln. So, und jetzt kommt ein Ding, den ihr bei PPC einfach noch beherrschen müsst. Wie gesagt, das sind ja die Grundvoraussetzungen, die gegeben sein müssen einfach. Bei PPC, ihr könnt eure Werbung gerade etwas runterfahren, Ja. Das heißt, ihr könnt eure Gebote, die ihr habt, etwas runterfahren, weil der Markt momentan etwas niedrigere Gebote reinfordert. Ich habe keine Ahnung, warum es gerade so ist. Das ist einfach unsere Erfahrung, die wir gemerkt haben. Wir haben bei fast allen Kunden die Gebote etwas runtergefahren und haben den gleichen Impact, günstigere Preise, besseren A-Cost, mehr Umsatz. Trotzdem, also schaut mal in eure Gebote rein und versucht, euer PPC dahingehend zu optimieren, dass wirklich vernünftige Gebotsstrategien gefahren werden, die sonst halt einfach vielleicht ein bisschen höher sind. Und ähm, guckt einfach, dass ihr das entweder über BIT automatisiertes Tool macht, wie Prestozorn, BDX oder sonst wen, oder halt über händisch immer macht, einmal, sage ich mal, alle zwei, drei, vier Wochen die Gebote anpasst, die Amazon euch vorschlägt und dann seid ihr da schon mal auf einem guten Weg. Ja? Also wenn ihr das alles berücksichtigt, seid ihr wirklich gut aufgestellt erstmal, das sind, wie gesagt, die Grundvoraussetzungen. Gehen wir aber mal über zu den Action-Steps. Was solltet ihr tun, um als Amazon-Händler den Markt zu dominieren? Ganz klar natürlich, diese Punkte berücksichtigen. Punkt 2, das, was ich im letzten Video angesprochen habe, die komplette Förderung des Staats, die Staatshilfe annehmen, Steuerverschiebung, KfW-Kredite, ETC, alles ausnutzen, was geht. Eventuell Kurzarbeit, wenn es nötig ist, im Lager oder, oder, oder. Das sind alles Dinge, die ihr nutzen könnt. Und jetzt geht es einfach darum, das Ganze geht nur vier bis sechs Wochen circa. Ja? In diesen vier bis sechs Wochen ist es natürlich jetzt nicht einfach, ne? aber ihr könnt jetzt einfach mal den kompletten Schrott vor eurer Haustür aufräumen, den kompletten Müll und einfach mal euch mit Dingen beschäftigen, die ihr vielleicht gerade nicht so habt, weil ihr die Kapazitäten und Zeit habt und vielleicht nicht von äh, irgendwelchen Terminen ständig unterbrochen werden, von irgendwelchen Außenterminen oder sowas, sondern ihr habt ja Zeit, Möglichkeiten und Wege. Wie gesagt, euer komplettes Cell, euer komplette Artikelstammdaten, euer seller Central alles zu überarbeiten, Werbung zu optimieren, EBC zu machen, neue Werbemethoden auszuprobieren und dann geht ihr auch als Gewinner, als Gewinner aus der ganzen Sache raus. Weil die ganzen stationären Händler, die kommen, die haben ja keine Ahnung vom E-Commerce-Onlinehandel. Ihr seid schon länger dabei, ihr habt Marktvorteile, die die eventuell nicht haben. Das heißt, ihr werdet definitiv, wenn ihr euch jetzt hinsetzt und um diese vier bis sechs Wochen, acht Wochen, wie lange es auch immer geht, nutzt, um dort ein bisschen aufzuräumen, werdet ihr langfristig gesehen deutlich profitieren. Und darum geht es ja am Ende des Tages euch als Amazon-Händler wird nicht viel treffen. Ihr werdet kaum Buße haben. Ihr werdet es kaum bemerken als Amazon-Händler. Von daher seid ihr gut aufgestellt. Ihr seid jetzt in der Branche, die wächst und die boomt und gerade auch aufgrund der Corona-Thematik davon profitiert. Ja? Das zeigt ja Amazon, die 100.000 neue Stellen ausgeschrieben haben. Das zeigt das kontinuierliche Wachstum von Amazon. Ne? Und nutzt die Chance, nutzt alle Amazon-Möglichkeiten, die ihr habt. Ja? Ihr könnt auch auf andere Wege gehen, Kindle Direct Publishing, FBA, ja, Merch bei Amazon oder so. Es gibt ganz viele Möglichkeiten dort, die ihr nutzen könnt. Ne? Und ihr seid jetzt wirklich in der Lage, diese wirklich komplett auszureifen. Und dann seid ihr auch gut vorbereitet auf die Krise, die kommt. Und ihr habt keine Probleme. Aber ihr müsst jetzt handeln, ihr müsst es tun. Wenn ihr das berücksichtigt, seid ihr gut aufgestellt. Das war es auch schon zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen da aufgemuntert, was die ganze Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Corona-Thematik betrifft. Ich denke, seid gut aufgestellt und ich denke, wir werden alle als Gewinner aus der ganzen Sache rausgehen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns oder schreibt Kommentare in die Infobox. Wir freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch einen schönen Tag. Bis dann, euer Anthony.